Oh, hi. Und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play King Nummer 3. Das hat man nicht gehört, ne? wie ich das Ding bewegt habe. Oder so, äh. dann gehen wir mal abtauchen. Hier. Boom. Wir haben die Karibik jetzt mal betreten und jetzt war bei Captain Jack Sparrow hier unterwegs. Ich habe es unter Wasser auch Dinge. gibt also Schatztruhen. Was mich auch interessieren würde, ist, ob wir unendlich unter Wasser bleiben können. Ich hoffe doch. So, halt, das hat Er tut echt unter Wasser reden, was? Ich bin mir sicher, wir finden hier ein paar ja, ist doch bestimmt irgendwo oder so, ne? Pass auf. Ja, kaum sage ich das. Da ein paar auf. Man, mehr Feuer, mehr Eis, mehr Blitz. Oh, cool. Ich hoffe, wir müssen nicht irgendwann im Bosskampf unter Wasser machen. Sobald nicht gegen irgendein Organisationsmitglied. ich habe nur weil man weiß mit wasser was mit mehr wasser wasser kann ich gar nicht einsetzen ich kann feuer unter wasser einsetzen aber ich kann nicht wasser unter wasser einsetzen das also bin ich doch ein bisschen unrealistisch durch einfach das ganze wasser um mich herum benutzen weil ne? die fische kann man nicht einsammeln habe halt den fisch den konnte ich fangen Komm hier ja, ne, kommt er ich wollte die düsen ich will den fisch noch haben was war das Wiesmuschel, und oh, die magische miesmuschel was sollen wir als nächstes tun gar nichts Ihr, ihr warte, ne? Boom. Kabeljau. Kann ich die Quallen einsammeln? Okay, wir können einfach unter Wasser atmen und sprechen und so, ne? Also... Na ja. Oma. Seht mal, wenn ich die angreife? Ja, wenn ich wenn ich auf die losfliege dann passiert hat mit dem blitzgeschoss auf die Fallen. das ist ja richtig geil das ist wie plasma plasma kugeln hier in Birth bei sleep das war glaube ich auch hier dreier Geschosse abfeuern. Und diesen sind drei Schatzrollen hat. Okay. Piratenschätze, wir stehen einfach da. Okay, Piraten, die haben halt mehr Schätze, nehme ich an. versuchen da reinzukommen. Du warst doch gut, aber das ist auch noch ein Gegner. Fokus kann ich hier nicht einsetzen, habe ich schon gesehen. Da unten die Leiste, die ist eingegraut. Jetzt also wäre ich wieder in diese in diese Retro-Welt. Diese weiß welt timeless river ja yeah. das ging mal zwei da waren die Geräusche auch hier so abgedichtet Na, donald ist fast tot mir ist aufgefallen donald tut nicht mal anders so oft verrecken wie in jedem anderen spiel also das ist schon irgendwie beeindruckend wenn ihr mich fragt Boah, seid ihr älter, oder? Boah. Ja, von nach oben. Schon wieder voll vier Sachen verpasst. Hey, was ist das denn? Was da halt drauf, Mann? Kann ich hier rauf? Also, mal gucken, wie viele Dinger sind hier. Normale Anzahl: die meisten bisher. Okay, Gott, wie groß wird diese Welt sein? Und gehen wir weiter. Ich dachte, ich kann ihn damit angreifen. Ich glaube ich. Heimselig? Was bedeutet das denn? Genau feindselig. Also das heimselig was Gutes? der da brauchen wir für... für ein schlüsselschwert hier hat aufzuballern und ja ich glaube ich bin ja irgendwie sehr schwach weil ich keine combo angriffe oder irgendwie so was habe oder waffenwechsel ja wir sind irgendwie am schwächsten als bisher jede andere welt Boom. Ah. und der. Ja. Ich würde mir mal Blitzen hochgeballert irgendwie. Da, und sagte so es auch ist normal. Ja, nee. sound ist voll verpackt hier vernehmen. Level ab. Einfach so blüb. Komm her. Komm her, du. Noch jemand. gehen wir noch mal zurück okay, warte da ja, warte, von mir sind wir nicht gekommen was da mein gott ich meine der weg hier ist richtig ne halt Dreck. Ronald, wie bist du eingekommen auf dem rückweg ist auch hier jawohl ich habe gehört wasser leitet elektrizität ist das ich glaube das hat den gar keinen schaden gemacht nee aber nicht eine Aufnahme gesehen. löchen Was Geld dadurch. jetzt aufmachen wie ich will er ja, muss irgendwann ein ende sein oder ja. schnappt euch Boys schnappt euch alles ich bestimmt irgendwann wenn ich alles davon einsammeln ne? die trophäe gier Aber nicht alles gewesen sein, oder ja. ist ja nix? Jetzt bestimmt irgendwie, was ich hab's es nur wieder verpasst. Nein. So läuft das hier immer. Auch nicht kriegt, während ich hier durchdüse ja ich kann da durchdüsen und was ist da auf der anderen seite das so eine kleine ecke hier. nix steuerung ist nicht so einfach wie es aussieht okay, vielleicht sieht es nicht einfach aus aber ich habe nur noch ein magie dingen also. also ich kann da leider nicht Aua. okay jetzt habe ich so wie sich einfach auflösen Die lösen sich auch auf, wenn ich da durchfliege. Also. Oh, oh ich hallo Ist da wieder eine begrenzte Anzahl von? Stimmt, ne? So, hm. Ja, jetzt war der schon wieder zurück. Wie mache ich das? eigene bmp Okay. wahrscheinlich ist hier schon wieder richtig ich höre dich nicht du bist unter wasser also du bist eine ente kannst halt wahrscheinlich aber trotzdem boost und wie macht die fertig mal ausrüsten kann ich glaube ich nicht aber lass mal gucken doch wenn fällt mir gerade ein ich habe noch einige power ups hier wie angriffs plus zum beispiel So, sackgasse ausgezeichnet ja, äh. nein <lacht> ich da oben schwimmen der angelausflug Ich bin auch die ganze Steuerung hier von Ariels Welt gewöhnt. Deswegen will ich immer Kreis drücken, um nach oben zu schwimmen. Und dann mache ich den hier halt. Was sehr komisch ist. So, das sieht... Also, warte mal. Da lang. Oder? Ja, wird perfekt aus der Sackgasse. Komm her Hi. ist das, das ist eis boost so ein schrotflint ist das kann ich auch kombo finisher damit machen wir sehen die nicht anders aus die kombo finisher vielleicht Sind die auch nicht anders? Aber jemand ja, die machen mehr Schaden, aber jetzt schatzmäßig aus? Okay, ich kann unmöglich so viele schon verpasst haben. Also, nämlich als wieder ein anderes Gebiet hier und jetzt zählt. Seht... Irgendwie ein Gebiet übersprungen oder so, ich habe bestimmt schon ein emblem verpasst. also auch das Stückchen hätte ich neu im letzten Part, glaube ich, machen können. jetzt ja soll es mit der Level 30 vier Level unter den empfohlenen. Ich weiß ja nicht. Normalerweise bin ich immer am Ende der Welt dem passenden level und kriegen nummer 1 und 2 truhe Das ist in dem Part auch so. Oh eine große Truhe wert. gerade. Hm. Wo oh er fällt gerade auf, wir sind doch, wir sind doch Dinge ariels Welt gewesen. Also nehme ich mal an, wir sind deswegen irgendwie in der Lage, unter Wasser zu atmen. Erwartet ne? ja, so was von dem Boss auf uns. macht mach das mal auf, ne? Ja, super. Wieder Musik aus kingdom Mats 1. Riesigen Wasserlebenden, Herzlosen hat. Das ist die Disney-Bösewicht-Boss, glaube ich. das und Jaffa und also das gekämpft hat der riesige Kreisiger als als Schwanz. Nein, er hat mich schon wieder erwischt. Oh, ich kann die waffe unter Wasser nicht wechseln. Jetzt sind wir physisch stärkeren Wechseln dabei nicht. das sie hat genau gleich viel ab alter ist gleich tot ich habe mich gerade geil du dingen blitz gar jawohl da ist unser schatz What? ich dachte erst er würde entkommen aber es kommt meine große ha ha ha, ha. Puh, ouch okay ich hätte gerne blitzkart 20 28 hat aber hier da. herzbinder oh, cool wir ringer und drücke mit den richtigen kleinen kreis um die luft zu springen und eine wasserspritze pfütze zu generieren cool also genau wie mini Minispiel in, in Atlantica Kingdom Hearts 1 äh, Kingdom Hearts zwei sehr geil mein mein Lieblingszauber schon mal voll hochgeballert außer wir bekommen irgendwann Blitzk so natürlich also aber ich glaube weil wenn man das oft genug einsetzt dann aktiviert man ja blitz k habe ich ja gesehen bei Rico nicht mal Blitzgeist hat höchste, was man so kriegen kann normal. Gut, wo ist Jack überhaupt die ganze Zeit? Ich auf Jack ist gar nicht bei uns. Okay, wir können unter Wasser ein Foto machen, aber nicht, wenn mal schwimmen. Oh, kommt nicht an. War schon beide, als ich den 0 .2 gesehen hab. ja den bei Sleep 0.2 gesehen habe. Ja, kam mit ihren high hier, magie zaubern hier rumgeworfen hat. mich Jack ist jetzt irgendwo hier, ne? Wow. <laughs> Bin huh? well, Jack, Been schon lange hier. He so <laughs> you already have the black. I have the genommen. To which this ship holds no candle. Hm. Take what you can, mate. Now then, my ship has a captain, but it does appear I'm in need of a crew. Suppose you'll have to do. Don't, Doral. I'm aboard. Um. <laughs> Ready now, helmsman? Ready enough, Captain, but. Aren't we kind of trapped? Hmm? Yeah. Now, Sora, I know you've made passage through straits far more dire than this. Just follow your heart's command. Ah. <gasps> Das war einfach nur ein glücklicher Zufall. Das war jetzt nichts irgendwie. Okay, das waren jetzt einfach nur Zufälle. Da kannst du jetzt nicht irgendwie sagen, oder no, war voll ich und so, ne? Ganz kannst jetzt nicht behaupten. Leviathan der neues äh, neues verbesserte schiff die leviathan vergibt über eine Reihe beeindruckender funktionen leviathan macht für die leiste indem du mit deinen angriffen Treffer bei den Gegnern landest und erfolgreich deinen Reaktionen aus der nächste volldrücke drei um eine mächtige Attacke auslösen schwere wird vier keine Wahl aus wellen um dich gegen angriffe und gegner zu schützen und ein seh werden die tp des schiffs wieder vollständig aufgefüllt Doch mit wie auch immer dieser knopf heißt die Seekarte selbst, sie hält wichtige Informationen. Die Funktion für dich breit momentane auf, ja Okay, da konnte man runter, aber nicht viel. Kam das Schiff auch im Film vor oder was? Da kann man da rein. Möchte da gerne umsehen. Ach, hier sind auch Schätze. Drei Gestirn. Zeig mal. Nicht das. Oh dann wäre was für donaldo okay einen geht es runter aber dafür kriegst du alle möglichen boosts ja du also müsste dann eigentlich schon wieder hochgehen dadurch ne? Jetzt kann ich einfach so auf dem boden im reis kaputt ist nichts mehr, ne? Aber weiß ja. nicht. Ich glaub nicht ne. ich nicht, Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. in der höhle umschauen vielleicht ist da Hi Jack, ist jetzt auch wieder da? Oh, jetzt gar nichts. Ich habe da irgendwie auf der Karte gerade einen Mori shop gesehen. Ich glaub, Jack kann nicht schwimmen. Da kann wir jetzt der gesamten Karte hier unter Wasser irgendwie schwimmen aber wir im broken oder okay wir können den märzboden nicht erreichen oder doch nee glaub nicht dass ich glaube nicht Lass mich da runter Steuern. sie haben Wir sind jetzt wahrscheinlich auf der anderen Seite. Mit ne? hey. einem Schuss weggeballert. Also hätte ich gerade gesagt, da ist besser als jedes andere Schiff. Moment, ich jetzt wäre ganz doof. Ich mag das mehr nicht, sagte Donald. Äh Time, there's somebody aboard. Isn't that not the merry company I'd hoped for? Parley. A black uh, coat! Of course. natürlich. <laughs> <Ballet. laughs> you back in the organization? Yes. Surprising, isn't it? That they do me the honor. Never count your cards until they've all been dealt. Jack, don't you give this creep the time of day. <clears throat> Come now. Are you really so unsophisticated that you decline a gentlemanly conversation? What'd you say? Sora, oh. stand down. It's the code. Mustn't strike a pirate aboard ship when said pirate offers to confabulate. Ah, yes. And how could I love games in contests without honoring the rules? Because only by winning fairly does victory have any savor at all. That stimmt, ehrlich gesagt. Yes, of course, the code is actually more guidelines than rules. Speak your peace. Hm. I am looking for a box. A chest perhaps. Oh. You know the one. Yes. Maybe. No, I know of a box, but said box is not a box you want to trifle with, mate. Trust me. Really? A wager, then. And of what nature would this wager be? What say we have a little race to that charming port town which you hold so dear? Port Royal. Yes. Whoever reaches it first is the victor. Okay, You tell me all about that chest. Against what? I will get you whatever it is you want. Hm. Done. Jack. Then we have an accord. Also sehr verlockend. Also. Now, let us begin. All hands, prepare to make sail. But Jack. Drop canvas! Hey! Jack! Whip-a-will, lads! Jack, listen! Watch! Oh. <laughs> you can't let him get his hands on that box. Do you really know whatever it is that he's looking for? Let's just say there's a potential possibility he wants the chest containing Davy Jones' heart. Because I haven't the foggiest notion why he'd covet the blighted thing. Is it a black box? This is more black than blue. So, yes. Hmm. Do you think it's the one? No. And winning the race would keep it out of Organization 13's hands. Hey. <laughs> You're right. What are you three muttering on about? Basically, we need to win this race. Precisely. No purchase, no pay. You might have the makings of a pirate after all. Ja. Wir haben schon Vorsprung. Port Royal Wins. Ja, wir gewinnen wird sich ein bisschen geschummelt an aber was soll oh, ich habe eins aus versehen gedrückt ja okay, aber ist jetzt auch tornado sein also ja für mich nicht so schlecht jetzt gerade aus dem weg Wo ist er? da dahin hat der beschleunigt jetzt auch gerade merke ich. Ich jetzt manchmal einfach blocken können geht weg ich will immer nach hinten gucken wo er ist aber dann kommen wir mal schiffe von vorne Aus dem Weg. Ja, genau. Du Pisser, geh mir aus dem Weg. Hey. Da. Jetzt holt er uns ja noch echt ein. gehen wir aus dem Weg, Mann. Oh. Das gibt es jetzt einfach nicht, Boah, weil dieser eine Pisser mich hier, weil dieser eine Pisser mich hier voll blockiert hat. Ey. Das gibt es jetzt einfach nicht. Ja, verdammt. Oh, den hole ich mir jetzt. Kann ich nicht das schiff von den kaputt ballern. Was we jetzt passiert? er kriege ich bestimmt nicht rechtzeitig kaputt. Oh, diese blöden Dinger, die tun immer direkt vor mir landen. Oh, ich dachte, wir hatten den Sieg voll sicher, ne? Oh, da kommt ein Tornado. Oh Gott, ja. <lacht> diese... Oh. Aber oh, mich verarschen, verpisst euch, da ist das Schiff. Boah. Ist da irgendwo da drauf? Sie Kann ich den nicht irgendwie abschießen? Oh nein, ich fliege genau da rein. Wir sind gleich tot. Merke ich gerade. Oh. Ja, ich sehe wegen dem auch nichts. Nein. Oh ihr Blöden. Was einfach nicht? Die rammen mich einfach und zwischen an mir vorbei. Oh Gott. Gut. Boah. Aber gar nicht mal so einfach. Let <laughs> like me look out, report. Starboard side all clear. We got this one in the bag. Oh God. The game is over until it's over. Okay, ich hoffe, ich war wieder hochgehalten. Ne? wartet ihr also irgendwie unser erster inoffizieller kampf gegen organisation 13 ich gerade alle platt ne? it ends reingedonnert <lacht> <lacht> ey. schon tot Quatsch, von den ist riesige Geisterschiff sieht das jetzt aus. Oh gott aber knapp. Naja den kriege ich nicht. ich den von der Entfernung nicht? Also muss ich schießen. Was? Macht er da? Was? Er ist weg. Da ist er. Oh, jetzt schießt er weg. Ah, Vielleicht nicht einfach absteigen und den erledigen. Du, Ich du, du, Okay, sehr gut. Oh, den haben wir. Komm. Schon wieder. Boom. Oh. Entre Luxus Schiff. Komm her. gegen den Kämpfe? Oder der ist abgehauen? Nein. wo vielleicht ist das eigentlich besser, ne? Hey, die! Hinter die noch? Ich schon. Blitzgar! Diesmal könnt ihr mich bestimmt nicht in Würfel verwandeln. Hier ist nichts. Ne? Und was hat Hauptlitzka komm? Okay, interessant. Haben wir irgendwie gecheckt schon irgendwie was? Hier gemacht? Kommando? Glaub nicht, ne? Boah, ich komme nicht halt so ein Ding zu füllen. Ew, hey. hey, Pisser. ist wenigstens... Oh nein. Was ist das denn, Ding? noch keine Angst, machen wir das mal. Da wie links hier wie ein limitangriff magie blitz okay genau okay, war irgendwie episch <lacht> Da so, kommt er jetzt noch mal um und den Tag zu versauern. Er will ja Jack alles geben, was er bittet. Ne? Huh? Magnificent. I salute you all, gentlemen. Mm, you're up to something. Perish the thought. I know when I've been outdone. You're outdone before you even started, mate. But I admire your conciliatory way of conceding defeat. Ah, yes. Now, I believe I owe you your prize. But I neglected to ask what it is that you want. Perhaps you'll enlighten me. <laughs> Aye. That's easy. I want the chest that's aboard the Dutch. No, Jack, don't tell him. Huh? Hmm? What? Really? Uh, not good. Huh? Oh. Oh, Jack. Das weiß er wohl, das Ding ist. Well, I didn't tell him which Dutchman. <lacht> Tricked him. Actually, I outwitted him. You knew he'd tell you where it was. <laughs> I've always been far more interested in the long game. Now let's see where it takes us. That is, if you stay apace. Kämpfen immer noch gegen kein einziges Mitglied. müssen wir gegen die alle am Ende kämpfen. Wir müssen Overkill. not? Best make birth at Port Royal. What? Jack, du bist ein Idiot. Und Goofy war natürlich der erste, der gemerkt hat. Nein, mach das nicht. Nein, Jack, mach das nicht. Look for Krabs. They set her right. Crabs? Why Krabs? Never mind the particulars, Mace. The white crabs, Savvy. Große Krabben, Drehe jeden Stein im Portal um auf Suche nach weißen Krabben. Diese schlauen und wissen, wie man sich gut versteckt. Sind genau die Anzahl der Krabben, die du benötigst und bereits eingesammelt hast für den rechten oberen Bildschirm ecke Okay. ich fand also so witzig, wie Goofy so ober über dramatisches nein jack sag es ihm nicht natürlich war goofy der erste der erst durchblickt hat mein iq 200 ne? oder noch höher das ist, man kann es nicht messen Und ich mache ein bisschen sprechende ente Aber vielleicht sind wir piraten und die nicht. Aber ich kann mich nicht heilen gibt mir geld wesen sagt er keiner so und er macht das schon wieder so wie ein ding corona ja, und immer irgendwie mal gesagt, er hat gesagt, hat Hier drin. aber habe fünf Stück gefunden. Ich habe schon so viel kaputt gemacht hier. Ist auch ein Stück Okay. Oh, dann such man im Krabben gerne, ja, warum nicht? Ja, kann man noch in diesem Part schaffen oder? Natürlich habe ich alles kaputt. Ne, okay, fünf Stück kriegt war anscheinend kaputt ding also könnte ein bisschen dauern ich immer gern so ein emblem finden also aber gar keins gefunden da waren wieder welche man sich wahrscheinlich schon warum die alles kaputt nie ist auf den Dächern irgendwas nee, kam okay, was vielleicht ist doch ein bisschen schneller niemander nee, Okay, Spritz war, sogar hier fast in den In der Welt. aber diesen kreis Kreisangriff, habe ich noch gar nicht oft eingesetzt, ne? Also zurückgehen obwohl ist Ich laufe mal hier so im Kreis. Aber sehr gut. Ja, schon mal Hat sich so auf dem Dach? Was ist denn hier, Gofi? Gofi? Besser, oh. wir sind noch so viele Thronen in dieser Welt, ne? solchen die alle finden? Aber könnte ein bisschen dauern, hier die kram weil zu finden, aber was soll's? Schaffen wir alles neu in dem Part. mal gerne ein Emblem finden. Ich meine, da waren noch auch, auch voll viel versteckt, glaube ich, ne? Also... Soll ich hier alle finden? hat Ja, mal hier in die Gasse. Uwe. wow Was zum? Ich glaub's da nicht. Die Kram, die tragen das Fass. also wieder das Schiff. Die irgendwie magisch können die irgendwie schiffe reparieren oder so das ist wie deswegen sammeln Und lux hat da wahrscheinlich schon die Dings hier gefunden ja die truhe Weil der kann ja der ist ja magie da kann sich einfach teleportieren ne? von einem ort zum anderen ja, theoretisch müsste er ja eigentlich schon haben ne. man den david jones den treffen wir bestimmt auch noch irgendwann hier irgendwie nicht wieder noch alle da ganz ruhig ganz ruhig Weißt du bist ja gerne melodramatisch in seinen Szene, aber nein nicht fahrrad ist eben nicht warum ist gut wie der charakter in kingdom Hearts? zu ja. verstehen einfach nicht jetzt von allen charakteren ne? ich könnte mein donald hätte unter seinen Aggressionen ein bisschen matt im grips aber anscheinend nicht der fall zu sein ja. er war noch kein glücks im leben Okay, ich glaube, ich sollte die Bäume ein bisschen öfter ja angreifen. Sind die... Ach, den Schornstein muss ich auch angreifen? Okay, deswegen hat er gesagt, guck nach oben. Er rechnet damit, dass Krabben im Schornstein drin sind. trifft das denn gar nicht Hi. Ich Denke ich noch was war das sogar da ein piraten in schlüssel auf den himmel stürzt halt. lieben leben geblieben also ich habe doch magie blitz bekommen was ist das? wer kein magie blitz der eine luftwirbel je nach deiner magie staatswert größer schaden okay ach äh explosion oder was oh da wo hier die welten ja alles abzuschließen der absolute Horror. Na, like no, ich hab keine MP. Mach mal langsam schnell. So da ist das. ob es das bringt wenn noch einmal auf so ein ding und irgendwie haben wir schon zu so viel nicht so bin ich so für solche sachen ein sturm ein hp noch ein erfahrungspunkt gibt oh, es gibt's nicht. Lass mich nochmal ein Finalding davon abschließen. Koopzeit. Okay. Ich will ein Abschussding davon nicht hin. so am Okay. Cool. Ah cool. Wortwörtlich. Hier stehe ich und hier bleibe ich. Oder so. Ah, ich schon dauernd, ne? Da kann ich mal ein leben einmal finden. <lacht> ja, ich muss so viele aufs suchen. So. sind kleptomanen diese dinger noch 98 ja alles zu erkunden ne? ich überrascht wenn ich noch zwei parts hier rumhänge in dieser welt Ach, ich hole einfach 300. Wieso kann ich jetzt schon zurück oder was? Ist doch schon alle 300 erstmal holen, ne? Kann ich gar ja nicht anvisieren hm. da benutzern verpasse ich bestimmt voll viele fort so aha wo denn rufi wo denn, Goofy? Wo denn? Wo hast du wieder was gesehen rufi Sie. Alter, sieht ja schon wieder. was und Ruhe. Unbewacht. Sträflingskalone, glaube ich. Ja, ne. So hier, der ist irgendwo gesagt. wo und dann sagen wir wo oder sagt ihr über uns keine ahnung wenn du schon eins gefunden hast dann würde ich auch gerne sehen wo oh. mein gott ja oh gott. ich will da rein Wofi was gesehen, ich mich hier nicht. das bin ich wieder hier. Was wird gesehen? Komm schon. Let's see. Verarscht mich jeder wo Was wir denn hier ein Glücks -Emblem gesehen, Mann? Du mich hier oder was? Oder ein Gofi aber es ist nicht wahr sein nirgendwo sehen glücks im dem er hat mich verarscht verklage ich bis auf den letzten penny oh. Ach ja. noch mehr sammeln oh, glücksemblem haben wir verpasst das ist ja schon mal sehr geil und da will ich nicht lang oh. das war ein Geh, ne? oh, die ganzen sachen hier nach zu suchen das, das wird ein spaß für strun habe ich noch mal ja wir das, das. malen im nächsten part werden wir die welt hier durch haben also ja das wird übel nee Romesens ein glücks ein glücksemblem ich finde ja, Truhe. nochmal mal am strand noch ein bisschen herum der seehafen halt kann ich da kaputt hauen ich glaube ich kann es kaputt Oh, Stopp, Boom. Ah. Keine Truhe. Ich verarschen. Ja, Geld. Oh meinen ja noch okay kein glücksemblem denn direkt muss wahrscheinlich einen ganzen Part irgendwie damit sehr gut Donald er klingt echt nicht gesund wie du klingst ja. ist gut so ernsthaft jetzt ja, doch bestimmt irgendwo was kommen da werde ich meinen dritten arm was der drei arme der ladio oh ja Rücken. Na ja, gut. Ist irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe. Wo ich nämlich gerne nicht. Ja, genauso wie du gesehen hast, da gerne Glücksemblem ist, ne? Dann bin ich mal goofy. Tor. Wesen finden wir hin noch wieder ein Patronen. Das ist auch schon mal was, ne? Da war ja irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe. Dass wir angekommen sind. Also war ganz schön verändert hier Royal, ne? Weiß noch voll dunkel war und so. so irgendwo ist ja so ein Speicherpunkt, jetzt nicht so dolle finde, also. Soll ich sein? Soll ich irgendwo sein? port Oil, hallo? Ja. Ja. Ja. Ja. irgendwo einer Nirgendwo. Wenn ich weiter da lang gehe. Port Royal, das ist bestimmte Punkt. Speicherpunkt ne? Jetzt noch mal zum Jetzt hier nicht irgendwo ein Speicherpunkt ist. Wir fahren ja einfach durch. Da gibt es noch so ein Ding, ein Speicherpunkt, ein bisschen mies. Und dann habe ich wir aufs schiff gehen passiert irgendwas kriegen speicherpunkt oder so aber ich würde gerne speichern wenn ich die aufnahme ende kann sogar einfach dahin naja wir haben kram gefunden Das hat keinen Mordseins denn auch. Wenn das sehr lang jetzt wird. Ay, hey, that's all of them. Now to my final task. Be back in a trice. Oh. There, mates, fit to sail any sea. Now, Sora. One final inquiry. Is there any particular reason you wanted this ship? Mm. Mm. Yeah! To explore the seas! Free as the wind! Good answer! You are a pirate, Captain Sora. <laughs> But Jack, why do you keep saying final? Like you're leaving? Ah, it's because this me has run his course, mate. This you? Aye, the surrogate me that the goddess of the sea sent here to help you lot. Of course, any me is still me. I may be duplicatable, but I'm always incomparable. The sea, she smiles upon Sora. Well, let's leave it at that, shall we? For now, the real me has a crucial engagement. At Shipwreck Cove, where the pirate brethren will meet Becket and his lot in battle, to win back our freedom. Then let us help! No, it's for pirates to resolve, but not you, Sora. You're as free as the wind now, and far you'll go. Oh. What? <gasps> so, Jack was showing us the way. Even if he did get tricked. Jack, he said it was the pirates' battle to fight. Ja, wir sind Piraten. Wir Piraten. ist ein Kampf für lass uns den echten Jack finden. Okay. You made a deal with me, Jack, to deliver the pirates. And here they are. Don't be bashful, step up. Claim your reward. <coughs> Sparrow! Your debt to me is still to be satisfied. One hundred years in servitude aboard the Dutchman. As a start. That debt was paid, mate. You escaped. I propose an exchange. Hmm? Will leaves with us. And you can take Jack. Hmm. Hmm. Done. Undone. Done. What? Jack's one of the nine pirate lords. You have no right. King. Hmm. As you command, your nips. Scurvy blackguard! Uh. Uh. Uh. Easy there, mate. You wouldn't want to damage the leverage now, would you? Hmm. Now. <laughs> <sighs> <laughs> What is this? Advise your brethren. You can fight and all of you will die. Or you cannot fight, in which case only most of you will die. We will fight and you will die. Okay. Und jetzt doch kann man gerne im Park binden Jetzt ist hier ein Speicherpunkt. Man weiß kaum, das Schiff in der Stufe aufsteigen zu lassen. Wir ja, erreichen die Stufe direkt. Okay. Ja, okay, ich nehme schon ich weiß, wie das funktionieren wird. Gut, dann speichern wir hier. In der nächsten Folge machen wir weiter mit dieser Welt. und hoffentlich finden wir mal ein paar leben und so ist gerade Goofy vom Bord. <lacht> Warum springst du da im Wasser rein? war Ja, jedenfalls ich bedanke mich jetzt fürs zuschauen und hoffe ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bitte lasst Kommentar, ein Abo und ein like und dann sehen wir uns. Ciao.